Erster Vortrag für heute. Ich erzähle euch ein bisschen was über Graphis. Auf der Arbeit beschäftige ich mich ein bisschen mit Bildmanagement und so einem Kram. Und da muss man halt wissen, in welcher Beziehung Module, die gebaut werden, zueinander stehen. Und das kann man halt am schönsten in Graphen ausdrücken. Und weil ich natürlich faul bin und keine Lust habe, Graphen selber zu zeichnen, lasse ich die zeichnen. Und zwar von diesem wunderschönen Tool Graphis. Ich habe drei kleine Punkte, die ich bloß oberflächlich anschneide, dass ihr so ein bisschen eine Idee kriegt, was man damit machen kann. Und den Rest müsst ihr dann selber euch erarbeiten. Äh, einmal kurz über Graphis an sich. Dann äh, über die Beschreibungssprache dort, <lacht> in der Graphen beschrieben werden. Und äh, GVPR ist äh, nochmal eine Skriptsprache, mit der man die Graphen nachträglich äh, bearbeiten kann. Äh, ja... Graphis äh, ist eine Sammlung von Tools und äh, ursprünglich, also das, was man eigentlich damit macht, ist, man beschreibt Knoten und ihre Beziehungen zueinander, halt klassische Graphen. Und die beschreibt man in Form einer Textdatei, die man dann einem Filter übergibt, der daraus irgendeine Form von Grafik erstellt in verschiedensten Formaten. Das heißt, ich beschreibe nur noch die Knoten und ihre Beziehungen und lasse den Rest äh, die graphis tools machen. Insbesondere äh, entscheidet äh, Grafis selber, ähm, wie die Anordnung der Knoten optimalerweise sein soll und wie die, äh, wie die Kanten am besten gezeichnet werden, sodass der Überblick am besten gewahrt bleibt. Ähm ja, es gibt eine eigene Be äh, Beschreibungssprache für diese Graphen, die nennt sich dot und auch der, ähm, der Filter, mit dem man gerichtete Graphen dann in Grafiken umwandelt, der heißt auch dort zufällig. Ähm, man kann gerichtete und ungerichtete Graphen äh, layouten. Äh, man kann es in verschiedensten Grafikenformaten ausgeben und es gibt halt diese Skriptsprache, mit der man dann äh, später noch mehr machen kann. Und äh, zu jedem von diesen Punkten möchte ich euch nur ein kleines Beispiel zeigen. Ähm, einmal habe ich hier einen gerichteten Graphen, der so beschreibt, wie beim Anziehen die Beziehung der Kleidungsstücke zueinander sein könnte. Also ich ziehe erst mein Unterhemd an und dann den Pullover oder erst die Unterhose und dann die Hose oder erst die Socken und dann die Schuhe und so weiter und so fort. Also Hose, äh, dann erst Schuhe, weil sonst ist doof. Und äh, einen Hut kann man sich auch noch aufsetzen, muss man aber nicht. Deswegen habe ich dem einen extra Style gegeben, äh, nämlich Dotted. Das sieht man gleich in dem Graphen, der da rauskommt. Unten äh, habe ich die Kommandozeile, mit der ich diese kleine Beschreibung jetzt äh, in ein PNG umwandeln würde. Und was dabei rauskommt, sieht dann so aus. Äh, ja, sind halt genau... Ja? Ja, der Hut ist, äh, hat ja, steht ja zu nichts in Beziehung. Den kann ich anziehen, wann ich will. <lacht> Technisch gesehen könnte schwierig werden beim Bücken oder so, aber es gibt auch Hüte mit Fixierungen und äh, also es ist nicht zwar, äh, erzwungen, dass man sich den Hut zu einem bestimmten Zeitpunkt aufsetzen muss, weil man sonst nicht weitermachen kann. Äh, ja, was man sieht, ist, dass dabei äh, gleichzeitig so eine topologische Sortierung äh, äh, rauskommt. Also wenn ich jetzt einfach bei der obersten Ebene anfange und mich nach unten durcharbeite, dann bin ich irgendwann angezogen, ohne irgendwie in Konflikte zu geraten. Äh, das ist aber mehr so ein Nebeneffekt, der aus dieser algorithmischen Anordnung dann entsteht. Ähm, dann habe ich die Möglichkeit, Cluster zu erstellen beispielsweise. Also ich habe jetzt denselben Graphen nochmal, der läuft jetzt unten leider ein bisschen raus, weil mir der Platz nicht gereicht hat. Aber ich habe jetzt mal Pullover und Hose, Socken, Unterhemd und Unterhose jeweils in Cluster zusammengefasst, die Oberbekleidung und Unterbekleidung heißen. Und äh, dafür erstellt man so Subgraphen, in die man einfach die Menge der Knoten, äh, die in diesem Cluster sein sollen, zusammenfasst und kann dann das noch labeln und dann kommt dabei sowas raus. Jetzt sind halt die Cluster ein bisschen zusammengefasst, dass die räumlich auch beieinander stehen. Es ist ein Rahmen drumherum gezeichnet, damit man sieht, dass das zusammengehört. Und dieses Label, was ich angegeben habe, wird auch noch angezeigt. Ich habe aber immer noch die topologische Sortierung damit mit drin. Und der arme Hut, der steht halt ganz außen, weil eigentlich will man keinen Hut. Dann gibt es ungerichtete Graphen, also wir haben jetzt eben äh, äh, gerichtete Graphen gehabt, also äh, im Prinzip Pfeile, die von einem Knoten auf den anderen gezeigt haben. Äh, beim ungerichteten Graphen, also ich gehe nochmal kurz zwei zurück. Ich sehe gerade, ich habe hier einen Fehler gemacht, deswegen gehe ich noch weiter zurück. <lacht> äh, bei gerichteten Graphen äh, äh, wird, so ein, äh, wird so eine Beschreibung mit D-Graph einge, äh, eingeleitet, was für Directed Graph steht. Das müsste hier eigentlich auch stehen. Und äh, wenn ich einen ungerichteten Graphen habe, dann ist es halt nur ein Graph. Und äh, die Beziehung der Knoten untereinander wird nicht mehr durch äh, Minus größer, also durch so angedeutete Pfeile dargestellt, sondern durch, äh, durch einen Doppelstrich. Und äh, ich habe jetzt einfach denselben Graphen genommen, wie ich vorhin als Beispiel für den gerichteten Graphen genommen habe, habe äh, hab ihn jetzt halt bloß ungerichtet gemacht. Und verwende, ähm, das sieht man hier nochmal, wenn man den gerichteten Graphen sieht, da habe ich äh, den Dot. Hier, ich habe so einen Laserpointer oder sowas ähnliches. Ich habe hier den Dot-Filter verwendet, ähm, den Dot-Filter verwendet, um den Graphen zu generieren. Der ist halt speziell für gerichtete Graphen. Und für ungerichtete Graphen gibt es andere Filter, zum Beispiel Nito oder FDP No pun intended. Und äh, wenn ich jetzt äh, diese Beschreibung durch den FTP-Filter jage, dann kommt dabei sowas raus. Ähm, algorithmisch kann man sicherlich erklären, warum äh, sich da jetzt unbedingt Ho äh, Hose, Unterhose und Schuhe, Socken kreuzen müssen. Ich weiß es nicht. Aber es kommt trotzdem noch irgendwie was raus, was man verstehen kann, wenn man es sich anguckt. Ähm, ja. So viel zu der Beschreibungssprache an sich. Man kann dann noch äh, Einfluss auf das Aussehen von Knoten und Kanten nehmen, gestrichelte Linien, äh, irgendwie die Form der Knoten verändern, Diamantform. Man kann Strukturbeschreibungen machen, äh, sodass man äh, so Datenbankdiagramme oder sowas erstellen kann. Also da ist ziemlich viel möglich, muss man aber äh, sich ein bisschen mit beschäftigen, weil äh, ist schon recht mächtig, diese Sprache. Ähm, ja. So, äh, als Beispiel für GVPR wollte ich euch eigentlich erstmal einen schönen Beispielgraphen machen, indem ich äh, habe ein kleines Python-Skript geschrieben, was mir alle Pakete, die ich auf meinem Laptop installiert habe, rauszieht und die äh, Abhängigkeitsbeziehungen darstellt. Ähm, stellt sich raus, das ist komplexer, als es aus, äh, als es sich anhört. Also diese Beschreibung alleine des Graphen hat 5594 Zeilen. Nach zehn Minuten hat Dot daraus auch einen Graphen gerendert, auf dem man allerdings nichts mehr erkennt, weil irgendwie alles nur noch schwarz ist, weil einfach viel zu viele Kanten da sind, die sich überlappen. Und da kann man dann zwar reinzoomen, bis man irgendwie was erkennt, aber so richtig sinnvoll ist das nicht. Das Schöne ist aber, dass man mit diesen Graphen trotzdem noch was anfangen kann. Es gibt nämlich diese Sprache gvpr, mit der ich auf Dot-Dateien arbeite. Und die bietet mir halt spezielle Funktionen, die zum Arbeiten mit Graphen notwendig sind. Irgendwie gib mir den ersten ausgehen, äh, die erste ausgehende Kante, gib mir die nächste ausgehende Kante, äh, äh, such mir einen Knoten, der diese Eigenschaften hat und mache irgendwas damit und äh, solche Geschichten. Und die Syntax dazu ist ziemlich abgefahren. Das ist nämlich eine Mischung aus A, W, K und C. Und das ist genauso gruselig, wie es anhört. <lacht> Ähm, das sehen wir jetzt mal. Also ich habe mal ein kleines Beispiel gemacht, das einfach eine Statistik zu diesem Graphen erstellt. Ähm, man äh, sieht hier so typisch irgendwie äh, irgendwas mit Klammer auf und Klammer zu und vorne dran eine Beschreibung, worauf man arbeiten so, äh, will. Das ist halt typisch AWK. Äh, während dann hier so Sachen wie Variablen-Deklarationen mit int und so und äh, äh, dieses printf-Statement, das sieht dann doch schon sehr nach C aus. Und äh, was ich da mache, ist, ich verwende die, ähm, die in GVPR äh, vorgegebenen Funktionen nNodes und N-Edges, um einfach zu gucken, wie viele Knoten und Kanten gibt es denn jetzt in, diesen, in diesem Graphen, die äh, eine gegebene DOT-Datei beschreibt. Und noch eine Besonderheit ist dieser ähm, Dollar Groß G, das ist der Input-Graph, der sogenannte. Der ist einfach das, was ich. In der DOT-Datei einlese, ist der input graf und BEG-G steht für beginn graf und wird auf jedem Graphen, der in dieser DOT-Datei enthalten ist, angewendet. Ich kann halt auch mehrere Graphen in einer Datei zusammenfassen. Ja, und wenn ich das jetzt ausführe, dann kriege ich raus 486 Knoten, 5163 Kanten. Und äh, ja, 5163 Kanten, die sich irgendwie teilweise auch überlagern und so, kann man sich vorstellen, dass das dann vielleicht auch, wenn man es bildlich vorstellt, nicht mehr ganz so übersichtlich ist. Ähm, was man aber noch schön machen kann mit GVPR, ist äh, Daten extrahieren und zwar in Form von Subgraphen. Ich kann halt die Kanten und Knoten eines Graphen ablaufen und mir die Teile raussuchen, die mich interessieren und die in einen neuen Graphen kopieren. Das ist dann ein bisschen komplexer, habe ich auch mal ein Beispiel für gemacht. Also hier ist wieder so ein Beginnblock, der geht noch auf der nächsten Folie weiter, das äh, ist hier noch nicht alles. Und da sieht man schon eine abgefahrene Besonderheit von GVPR, nämlich dass Funktionsdeklarationen nur innerhalb eines Beginnblocks möglich sind. Also ich habe diesen Beginnblock, in dem ich jetzt die äh, Funktion Childs äh, deklariere. Und die Funktion Childs nimmt einen Knoten entgegen und eine Kante. Es nimmt eigentlich keine Kante entgegen. Ich äh, muss bloß äh, diesen Parameter da angeben, weil Variablen äh, haben keinen Scope in, äh, in GVPR. Und ich rufe diese Funktion aber rekursiv auf. Wenn ich jetzt ein, eine Variable eine Kantenvariable mit dem Namen O habe und in einer rekursiven Funktion ohne Scoping darauf operiere, dann geht das irgendwann ganz gewaltig in die Hose ziemlich schnell und die Parameter in Parameterlisten haben einen Scope. Und somit er, äh, erzwinge ich halt, dass diese Variable O nur, äh, nur in dieser Funktion bekannt ist und die, die nächste, äh, der nächste Aufruf von Childs wieder eine eigene Variable O bekommt. Äh, ja, dann habe ich da einfach bloß so eine Vorschleife. First Out ist eine Funktion, die äh, vom GVPR vorgegeben ist. Da steckt man halt einen Knoten rein und kriegt den ersten, äh, die erste ausgehende Kante. Und mit NextOut äh, kann man dann darüber schleifen und in der Vorschleife laufe ich da jetzt drüber. Äh, hier oben habe ich einen Graphen äh, G deklariert und ich kopiere jetzt quasi äh, jeden ausgehenden, äh, jede ausgehende Kante und damit auch den Knoten, zu dem sie hinführt, in diesen bisher leeren Graphen G und rufe dann rekursiv mich einfach selber auf. Ähm. Und äh, genauso geht es dann weiter mit der Funktion parents, die dasselbe bloß in die andere Richtung macht. Und das war dann der Beginnblock. Und der Rest ist dann relativ klein. Da habe ich wieder so ein, äh, für jeden Graphen mach das Block. Und äh, im Prinzip erzeuge ich da, also ich habe diese Variable g deklariert, die habt ihr ja gesehen. Und hier weise ich ihr jetzt einen neu erzeugten Graphen zu. Der den Namen hat äh, eines Arguments, das ich auf der Kommandozeile übergebe. Und dieses S gibt an, dass es ein strikter gerichteter Graph ist. Ein strikter gerichteter Graph heißt einfach, wenn es mehrere Kanten gibt, die von einem und denselben Knoten zu einem und denselben Knoten führen, werden die zu einem, einer Kante zusammengefasst. Äh, hier ist wieder typisch äh, AWK. Äh, N bezieht sich immer auf einen Knoten, E auf eine Kante und was ich hier mache ist, äh, ich sage, dieser Block hier äh, führt den bitte auf, äh, aus auf allen Knoten, die den Namen haben, den ich äh, auf der Kommandozeile als Argument übergebe. Und was ich dann mache ist, ich kopiere äh, diesen Knoten in den leeren Graphen G und rufe dann Childs und Parents auf, die Funktion, die wir eben gesehen haben. Dieses Dollar, was da so alleine rumsteht, ist das Objekt, auf das sich der Block bezieht. Also diese, in diesem Fall dieser Knoten, der durch diese Bedingung beschrieben wird. Puh. Äh, genau. Und äh, nur um zu zeigen, dass es geht, habe ich hier nochmal eine Eigenschaft dieses Knotens geändert. Habe nämlich gesagt, es soll eine Box sein und nicht mehr so ein Oval, wie es standardmäßig ist. Und zum Schluss äh, kopiere ich dann diesen äh, Graphen, den ich dann mühevoll aufgebaut habe, in Dollar-Groß-O. Das ist der Output-Graph, das ist das, was zum Schluss dann rauskommt. Und das Schöne ist, da kommt halt wieder eine Dot-Beschreibung also Dot bei raus. Und ich kann äh, quasi mehrere GVPR-Skripts, die ich geschrieben habe, auch schön hintereinander filtern. Und äh, kann mir dann ganz Unix-like aus kleinen Skripten große Aufgaben zusammenbauen. Ja, wenn ich dieses, äh, dieses Subgraph-Extrahieren-Skript mal äh, auf Lame anwende, dann kommt das bei raus. Also hier ist das Lame, was ich auf der Kommandozeile übergeben habe, schön als Box. Und ich sehe, es gibt zwei Tools oder zwei Pakete, die ich installiert habe, die LAME als Abhängigkeit haben. Und LAME selber hängt bloß noch von der lib ab. Ja, und das war's auch schon. Also nur, dass ihr es mal gesehen habt, was man da so machen kann. Es gibt ganz tolle Graphen, die auch wirklich schick aussehen auf der Graphis.org Webseite. Da gibt es eine Galerie, wo sowohl die Beschreibungen als auch die Graphen, die dabei dann rauskommen, abgelegt sind. Und äh, wer sich dafür interessiert oder denkt, dass er auch gerne irgendwelche Graphen erzeugen will, kann sich da dann noch ein bisschen näher einlesen und inspirieren lassen. Fragen? sobald du irgendwie Einfluss auf das Layout haben willst, äh, stirbt so 1.000 Tode. Ja, das will man ja auch nicht. Doch. <lacht> <lacht> äh, muss man, also ist nicht, ne? fällt auch ist nicht. Ja, du, äh, du kannst schon ein bisschen Einfluss nehmen. Du kannst zum Beispiel äh, den Abstand von Knoten untereinander vergrößern und so Geschichten und dadurch so ein bisschen entzerren, aber halt ja. wirklich die Anordnung der Knoten äh, wirklich beeinflussen kannst du nicht. Ja. Das ist halt auch Sinn das der Sache. Ja. <lacht> Man kann aber so Sachen sagen wie, das ist jetzt ein Baum und so. Also dass er es eher baumstrukturmäßig macht oder eher sternstrukturmäßig? Macht. Ja, so ein gerichteter Graph hat immer eher so Baumstruktur. <lacht> äh, okay. Das macht der, der <lacht> Dot. Und dann gibt es spezielle Filter für ungerichtete Graphen, die eher so eine Kreisstruktur darstellen, wie es halt bei so alten Netzwerkdiagrammen gerne ist. Und äh, da gibt es dann spezielle äh, Filter, die spezielle Algorithmen auf den Graphen anwenden und äh, dann unterschiedliche Darstellungen ein und derselben Beschreibung erzeugen. Kann man sich diesen Filter auch selber schreiben? Oder? Äh, <lacht> <lacht> Bestimmt. <lacht> Wenn du dich tief genug einliest, geht das, das wahrscheinlich. Das ist, ist also, nicht für den normalen Nutzer. Ich glaube nicht, dass das vorgesehen ist, dass man sich ja, einfach mal schnell einen Filter ist, schreibt. Wirklich, wirklich. Ja. Okay. Wofür verwendest du das? Ist das nur so Interesse halber oder hast du irgendwie eine Aufgabe, die du damit bearbeiten möchtest? Ja, ich arbeite auf der Arbeit mit dem Tool. Wir haben uh, so Module, die miteinander interagieren. Und um die Abhängigkeiten darunter darzustellen, laufe ich über den Quellcode drüber, suche mir raus, wo sind die Abhängigkeiten. Und lass mir daraus dann ein Diagramm erstellen und kann dann halt mit GVPR mir so Abhängigkeitenketten, wie ich es da jetzt auch für den Lame gezeigt habe, rausziehen und äh, daraus Schlüsse ziehen. Ist dann noch so wenn du Management von was überzeugen musst, Farbverläufe drin sein Ja, man kann auch Farben machen, Farbverläufe glaube ich jetzt gerade nicht. Äh, Prinzipiell ist es halt eher so ein Machtwerkzeug und kein Beeindruckwerkzeug. Ich verstehe, sonst würdest du es auch nicht vorstellen. Genau. Ich sehe, wir verstehen uns. Ja. Kann man die Form austauschen, dass es keine Ellipsen sind, sondern was anderes? Ja, ich habe es ja äh, bei dem einen... Äh, da habe ich es ja äh, nur mal angedeutet, dass es halt ja. zum Beispiel Boxen gibt. Es gibt eine ganze Bibliothek von also Diamanten und keine Ahnung, Sterne, <lacht> Zeugs. Zum, äh, zum Transportieren von reinen Informationen reichten meistens auch Kreise und Vierecke. <lacht> Minimalist? Ja. ja, durch und durch. Okay. Kann, man Kanten, ja. <lacht> kann man den Kanten auch Gewichte geben oder Beschriftung. Ja. Ja. ja, das geht. Also ähm, es gibt Attribute. Ich habe jetzt jetzt für Kanten kein Beispiel, aber äh, hier vorne für den Hut habe ich es vorhin gemacht. Damit kannst du halt ein bisschen in die ja. Also da habe ich jetzt den Hut halt Style Dotted als Attribut gegeben und da kann ich halt auch Shape irgendwas und ähm, für Kanten gibt es dann auch Wait und man kann unterschiedliche file -Enden und Anfänge setzen und so Geschichten. Das geht dann schon. Und äh, die große Stärke ist halt, dass man diese Textbeschreibung einfach schön äh, programmatisch erzeugen kann und muss es nicht selber tun. Irgendwann drückt man dann, äh, startet man ein Skript und am Ende fällt dann eine Datei raus, die einen schönen Graphen darstellt. Also schön liegt im Auge des Betrachters. Dass du halt genau sagst, von dem Note nach rechts oben oder so. Aber kannst du theoretisch wenden, dort und gleich und dann, du, das das dann du. Features, die in Tech. Da, also Tix ist so, dass, da müssen, müssen wir auch mal einen Vortrag drüber machen. Tix ist halt echt schick in, in Latech. Ähm, nur diese Umwandlung ist so, also sobald der Graph komplexer ist, wird es ja, echt das, hässlich. Also dann musst du es eigentlich komplett in Tix machen und dann ist es auch wieder ein. Also TIX ist ja nicht ganz so sexy, wie das irgendwie einfach äh, Minus-Spitze-Klammer und fertig. So ein TIX ist schon wieder mehr offen. Ja. Letzte, letzte Chance? Okay, das war's.